ich bin's Conny und heute spiele ich zusammen mit Viktor das erste Mal den Mining Simulator 2. Und was Viktor mir in diesem Video für krasse Tricks zeigen würde, hätte ich auch nicht erwartet, aber schaut euch einfach das Video an. Viel Spaß! So Anton, da müssen wir mal gucken und ich kann dich nicht antraden. Geh mal unten rechts auf Handel, was steht bei dir da? Ich gehe unten rechts auf Handel und dort steht... Mein at least 5 Millionen Blocks to unlock Trading. Okay, ist 5 Millionen viel? Ja! <lacht> Bra-Moment. Oh. Ich muss ganz so kurz lange nachdenken. Aber hast du schon ne? gesehen? Ich bin nackt. Tatsache, bist du wirklich? Was ist mit deiner Hose los? Ja, also irgendwie supportet das Spiel scheinbar keine Layered Clothing. Das ist traurig. Ja, also Anton, ähm, ich kann ähm. dir wohl leider keine OP-Pads geben. Aber was ich machen kann, ich kann dir den äh, Weg zeigen, Anton. Ja. Gib mir eine Sekunde. Stimmt. Komm wir hier, wir gehen, gesagt, wir gehen in mein Loch. wir Ich kann ein Loch machen und ich kann einfach mit. Ja, ja, was? guck hier, ich kann auch dieses Loch hier machen. Das wäre der Omega-Nuke hier uh. zum Beispiel. Ich kann das Darf hier machen. Kann ich da reingeben? Ja, ja, du kannst hier reingeben. Komm, Anton, gehen wir ja. in mein Loch rein. Ich habe leider noch nicht so eine gute Spitzhacke, weil ich bin selber erst gerade gereebirt. Und ich würde eigentlich auch einen du hast anderen. Nicht so Kitsch eine gute Spitzhacke, Spitzhacke. die geht so hart runter, Victor. Ich komme nicht mal ansatzweise. Das ist die Starterspitzhacke, die ich habe, Anton. Das ich versuche, das ist die die ich, ich versuche gerade Sachen abzubauen und ich komme nicht mal zu der 20 Marke. <lacht> ich habe die Aber kann Ich bin gerade mal, ich habe gerade mal einen Coin. <lacht> ja, jetzt du nur, oder wie viele Coins habe ich? Null. Ich habe gerade mal null Coins. Ja, Anton, ja, null Coins. Yeah. So ist das Leben. Nee, die hey. Sachen, die du mitnehmen hey. möchtest, sind diese Münzkisten hier. Hier ist die erste Münzkiste, die du mitnehmen möchtest, Anton. Ja, die nehme ich mit und ich habe. Du hm. musst mindestens 100 Blöcke abbauen, bevor du diesen Schatz öffnen kannst. Ah. <lacht> Okay, 100 Blöcke sind einfach, 100 Blöcke sind einfach, weil ein Block bedeutet nicht ein Block, sondern ein Block bedeutet ein Materialien, sozusagen. Deswegen, das ist ziemlich einfach. Ah. Warte, okay, aber wenn ich das jetzt abbaue, weil hier steht vier. Oh stimmt, du hast ja voll die Spitzhacke, voll vergessen. Und da steht die ganze Zeit nur einen Coin, krieg. Was? Rucksack voll! Okay, also geh hierhin verkaufen. Geh verkaufen. Geh verkaufen, Anton, hier. Du hast eh die Münzkiste, du hast eh die Münzkiste. Warte, wir gehen eine Etage runter. Wir gehen eine Etage runter. Hier, Anton. So eine Etage noch runter. Weil dann kannst du, glaube ich, eine bessere Spitzhacke und einen besseren Rucksack kaufen. Aber ich hab grad mal frisches Ich meine, wir haben zwei Möglichkeiten. Ich habe bessere Spitzhacke und. Warte, warte, du hast doch keine Süße. Ach stimmt. Du kannst ja nicht mitnehmen. Ich hab voll verkehrt. Ja. Bitte, was machst du mit mir? Okay, das wird schwierig. Victor. Das wünsche ich wir müssen gucken Wir müssen gucken, ob du vielleicht die Erze mitnehmen kannst Was ich aber nicht glaube Hey, guck mal, ich konnte gerade durch die Wand durchklippen mit meiner Kamera Ey, äh, du kannst auch, ich kann dir auch einen Glitch zeigen Hier, du siehst mich, ne? Siehst du mich? Ja, schau mal durch die Wand Oh, kriege ich ein Pet Anton wo bist du? Ah <lacht> Oh, guck mal, das sind so Sachen Die Teleporter-Gamepass aber äh, Werkzeug benötigt. jetzt brauche ich ja noch bessere Werkzeuge oder was? Ja, für bessere Erze Oh nee, ich dachte, ich dachte, du kannst die münzkisten mitnehmen Aber voll du brauchst ja 100 Blöcke dafür Das heißt, du brauchst erstmal die besseren Spitzhacken, um das irgendwas zu machen, ne? Ja, aber das warum greifst du mich immer weiter nach unten, Victor? Damit du schon mal die Region hast. Damit du schon mal die Region hast. Okay. Ich meine, ich kann schon mal das Loch für dich graben. Du kannst währenddessen äh, gamen, theoretisch. Ja, du okay. hast nur fünf Backpacks. Du hast, ich dachte, zehn. Ich habe fünf Backpack Platz und ich gehe jetzt nach oben und bohne hier oben, <lacht> so wie es sich gehört. Eins. <lacht> zwei. Warte, geh mal zum Shop. Warte, warte, ich komm mit dir. Weißt du was, ich komm mit dir, Anton? Äh, geh mal kurz zum Shop und schau nach, wie viel das erste Werkzeug kostet. Weil bei mir kostet es ein bisschen mehr als bei dir, glaube ich. Bei mir kostet das schon 280 Gold. Das, bei also das erste 50 Werkzeug oder so. kostet bei mir äh, 35. Das ist nicht so viel. 35. Das ist machbar. Das hat dann schon mal zwei Stärke. Dann kannst du hier nochmal die X öffnen. Die X, die ersten X bringen aber nur Coins, glaube ich. Ich glaube, die bringen keine Stärke leider. Okay. Doch, doch, doch, die bringt Stärke. Vergiss es, die bringt Stärke. <lacht> Ich möchte aber hier einmal noch also die shiny appreciaten, Pets dass das Spiel wirklich von der Lautstärke her angenehm ist. Ich liebe es, wenn ja. Spiele darauf achten, dass die Lautstärke richtig gepegelt wird. Okay, warte, ich habe kurz ein Hündchen mitgenommen. So, ich guck mal kurz nach, wie gut ist das Hündchen? Ach, okay, okay, jetzt verstehe ich. Die ersten Pets, die bringen dir nur Stärke. Das heißt, das ist exakt, was du möchtest. Du möchtest exakt eigentlich jetzt Pets haben, weil du kriegst durch einen Hund zum Beispiel plus ein Stärke. Und mit mehr Stärke kriege ich mehr... Mehr Blöcke gleichzeitig. Das heißt, du brauchst mehr Blöcke gleich, Ich, ich brauch erstmal einen besseren Rucksack. <lacht> okay, stimmt, stimmt. Oh. Ja, weißt du was? Hier gibt's ein Robux-Eck. Lohnt sich das Vieh hier in dem Robux-Eck? Äh, ich weiß nicht. Vielleicht. Ah, 200 Die Robux, Geh mal in Shop, das ist Leute, geh mal in den Shop, da sind andere Robux-Pads. Oh, so das ist Glitch-Pad! Stimmt! Nein, nein, hol dir das hol dir das Glitch-Pad im Shop. Okay, ich hol's mir im Shop. Shop, shop, shop, shop. Das kostet shop. 200, auch 200 Robux, aber es ist aus der nächsten Welt. Shop? Und Pets aus der nächsten Welt, die bringen dir ja schon äh, Coins. Was die bringen dir shop? auch Coins. Ach, das ist Und der die shop. neuen okay. Coins. Mhm. Neon Abyss? Nee, warte, das ist zu teuer. Glitch. Jetzt gebe ich mir genau, Robux aus. So viel. Ja, ich bin halt noob mit Robux. Du hast das andere Action gekauft. Ja, deswegen habe ich. Auch, oh, gemacht. Ah, schlimm, ah, schlimm, schlimm! Es sind aber geile Effekte für das Ei öffnen. Es, es hat sich gelohnt alleine für die Visual Effects. Ich will das sehen! Ich will <lacht> es sehen! Du wirst es nicht sehen du bist kein Noob mit Robux. Ich schaue mir irgendwann dein Video an. Ich bin Noob mit Robux. Ich habe drei Gamepässe. Hallo? Ich, ich habe keine Gamepässe. Welche Gamepässe würden sich lohnen? Ja. Äh, ich würde sagen VIP. Weil dadurch oh kriegst Gott. du mehr ich Geld. Ich habe 1.800 Cash Money. Okay, das ist sehr stark. Okay, Auf jeden Fall. Ich würde sagen, Rucksack. VIP ist nützlich. Und wenn ich Rucksack würde, ich dir auch empfehlen. Äh, mehr Pettycrypt, das habe ich aber nicht. Äh, Teleporter, sehr wichtig wegen diesem Out-of-Map-Glitchen. Mhm. Und Omega Nuke ist auch sehr, sehr stark. Das ist halt die Nuke, mit der ich die ganze Zeit rumwerfe. die ist die ultra stark so Erden, äh, die Omega Nuke, die ist so eine. Genauso, ich gut. hab den endlich im äh, <lacht> Du bist doch so schnell anzahlt nochmal einmal. Ich habe nur einen besseren Rucksack geholt, damit ich jetzt mehr abbauen kann. Das war's. Das war's. Hey, warte, du hast doch ja jetzt 100 Blöcke. Du hast doch ja jetzt 100 Blöcke. Ja, klar. Also... Ich, okay, also, ab zur Oberfläche. Ab zur Oberfläche. Na gut. Ab zur Oberfläche. Verkaufen erstmal. Dann hol ich mir aber auch gleich die bessere Spitzhacke. Oder meinst du, das lohnt sich nicht? Hm, brauchst nicht, brauchst nicht. Ich baue dich ganz nach unten. Warte, ich kaufe mir kurz eine bessere Spitzhacke. So. Obwohl, das lohnt sich bei mir, glaube ich, nicht. Ich habe jetzt schon eine. ich habe meine. Äh, ich hab Gönn mir Gönn mir du gehst Hidden jetzt Treasure? mal hier in den Teleporter rein. Gönn mir den genau. hinten Treasure, Ich habe jetzt 1,8 Millionen. Ja, und jetzt gehen wir nochmal in dieses Loch hier rein, Anton. Let's go. Okay. So, wir bauen jetzt mal hier. Oh, warte, ich. Ähm. Wir können mal nach rechts springen. Ups, oder? Ja, ja, ja. Ah. nach rechts, Anton. Ah! Oh! So, jetzt bist du hier in dieser Area. Hier gibt's keine Kiste, sondern hier gibt's jetzt ein Eck zum Beispiel ich es mal und nen Shop. Ne? Oh, hier brauchen wir okay, eine bessere Spitzhacke Anton, weißt du was, wir geben weiß nach unten, wir gehen weiter nach unten, ja, okay? Ja, komm. Aber dieses Loch hier! Whee! Oh, ich liebe es, wer auch immer dieses Loch gegraben hat, so ein Ehrenmann. Das, das hat Ehre. er mit Nukes gemacht, das ist voll ehrenhaft. Okay. Oh, warte, lol, du fliegst aber durch zwei Areas jetzt, Anton. Okay, Leute Ich bin durch zwei Areas die Jemand grabt hier gerade hier, hier grabt jemand gerade ich, ich bin du, komplett Ich weiß gar unten. nicht, wo du bist. Ich bin höher draußen, Anton. Ich bin Höhe 600, <lacht> komm, Warte mal. Warte, komm, wir treffen uns wieder bei der Gloomy Basin Area. Ja, Mann. Bist du warte. bei der Gloomy Basin Area? Ich geh erstmal wieder Oberfläche und dann hm. gehe ich zu Frozen Death. Ich bin gar nicht Besen. Hä? So weit bist du nicht mal, Warte, ich komme mit, ich bin, komm mit. Ich, ich komm dann ich, wieder zurück. Hä, hey, ich bin noch durch das Loch durch. ja. Okay, Anton, Anton, Anton. Auf dieses Loch rein, so. Ja. Auf diesen Zwischentopf warten. Ja. Genau. Und ich glaub, das dass ich hier dann wieder durchspringen. Und dann hier nach vorne. Und dann hier nach. Und dann nach hier vorne. einfach. Ja, ja. Dann okay. fliegst du komplett durch. Okay. Okay, <lacht> bist du da oben? Ich seh dich nicht. Es hört nicht mehr auf, Victor. Komm mal, feil dich. Ah. Flieg schneller. Ich bin noch da. Flieg schneller, Zahn. So. Oh, da bist du. Hallo. Na, jetzt ja. bist du schon mal in dieser Area hier. Und wir müssen jetzt noch zwei Areas weiter. Na, das heißt, wir gehen erstmal hier... Gib mir eine bessere Spitzhacke. Nein, kein Schock. Oh. Okay, eine bessere Spitzhacke von mir Den aus. Kannst also. du mir gar nicht leisten. Dafür müsste ich noch einmal. Warte, okay, komm zu mir, komm zu mir. Wir ja. springen jetzt hier Wie. rein. Ach, ich liebe es, runterzufallen. Mm. So genießt man's Leben. So, jetzt ist hier, muss ich hier leider abbauen, schade. Nein, meine Spitzhacke ist nicht gut genug. Ja, ich brauche eine Sekunde. Warte, warte, ich, ich upgrade die ganz kurz. Gib mir eine Sekunde. Okay, ich, ich upgrade die Warum kurz. darf ich nicht auch mal? Bau da ab! Oh, nee, ich brauche bessere Werkzeuge. Hä, ich habe Stärke. Achso, du brauchst bessere Werkzeuge für diesen Stein? Ja. Äh, echt? Ich bin Victor. Oh, meine Juck ist nicht gut genug. Die macht nur Hälfte der HP weg. Oh, oh hier ist eine Höhle, Anton. Ui. Da, eine Kiste, da, eine Kiste. Gönn meine, meine, meine, meine, dir meine, meine, meine, meine. die Kiste könnt Gönn <lacht> die Kiste. <lacht> Puh, jetzt kommt wieder, ich brauche ein Werkzeug. Nee, ich kann haben. yay yeah. Hier <lacht> uh, ist auch Metrin und so. Ja, kannst du das mitnehmen? ist wichtig. Das ah, kannst du kannst nicht, mit. weil du keine Spitze okay, hast. Okay, ich gehe ah! jetzt, geh jetzt nach oben an die Oberfläche und mache das, was ein braver Junge machen muss, und zwar einmal kurz ein bisschen buddeln. Du kannst eigentlich jetzt sogar wirklich jetzt bessere Items kaufen, ne? Du kannst ja kurz zur Groovy Basin Area gehen, äh, dich dorthin tippen, dort, mhm. also zu dieser Groovy Basin Area, kurz das Ding abholen, also, ähm, weißt du, was ich meine mit abholen, ne? Diese, ja, diese Kiste, genau. Und dann gehst du nochmal kurz rüber zur... Äh, Molten Core Area wäre das, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Also zur vierten Area. Und kaufst du da erstmal bessere Tools. Mhm. Ja, ich grab mich jetzt erstmal zu der ersten Area runter. Oh nein, ich bin direkt in ein neues Loch gefallen. Okay, ich grab mich <lacht> erstmal runter zur zweiten Area. Please. Oh, oh Gott, ich dachte, ich falle noch tiefer. Okay, zweite Area. Hier erstmal verkaufen. Und jetzt habe ich. Hä, das hat mir kaum was gebracht. Hä? Hä, wie habe ich, vorhin... äh... hab ich denn vorhin. Wie habe ich denn vorhin 1,8 Millionen bekommen für einen vollen Rucksack? Und jetzt. Nur 100.000 oder was? Hast du die Pets immer noch equipped? Ja. Hm, Pff, keine Ahnung. Denn? Okay, Werkzeuge. Erstmal kaufen wir uns hier bessere Werkzeuge. Und zwar für. Weißt du was? Nein, nein, Anton, Anton, Anton, Anton. Anton. Hm? Kauf dir erstmal Pets. Ne, ich habe mir ein besseres Werkzeug geholt. Okay, dann halt nicht. So, okay, ich habe jetzt schon mal noch zum Molten Core Area run äh, runtergebrüllt, ne? Und hier ist die letzte Kiste, die Coins gibt. Wo bist du? Ähm, Ich bin jetzt. Äh, zweite. Okay, ich komme. Okay, und kauf wollen. dir erstmal Pets. Kannst er du erstmal die gesagt. Ecks, Ecks, Ecks öffnen. Ich öffne ein Eck und kriege. Ah! Neues Pet discovered einzigartig. Okay, wie gut sind die Pets im Vergleich zu denen, die ich habe? Ich, wir gucken. nach Items. Ah, stimmt. Warte, nee, nee, nee es ist egal, es egal? Ist egal? weil du kannst sowieso drei Pets equipen. Von daher, genau. ein Pet mitzunehmen ist dann trotzdem Profit. Ja, ein Pet ist Profit, aber die anderen brauche ich jetzt nicht hm. wirklich. Ja, ja. Okay, wollen wir weiter runter? Ja, okay, let's go. Weiter hier wieder ins Loch. Ich weiß doch genau, weil wo ich Weil Ich habe jetzt schon mal zur Molten Core Area runtergebuddelt. Oh, ich bin daneben. Heißt, du kriegst schon mal die letzte Coins Kiste. Und mhm. wir können uns dann noch mal in Etage weiter runterbuddeln. Und dann hättest du auch schon mal die ähm, erste und einzige. Rebirth-Kiste. So, also nicht Rebirth-Kiste, du hast die meine äh, Gem-Kiste. So, erstmal erstmal dieses Loch hier. Warte, okay. mein Rucksack ich ist glaub, voll. War das, warte. Ich muss erst mal verkaufen. Also nicht dieses Loch, vergiss es. Ja, verkauf. Gut, es war doch dieses Loch hier. Dieses Loch hier. Let's go, Anton! So. Let's go. Okay, ich fand... Ich auch. Es jetzt wissen wir, so da wollen einen Jetzt hier erstmal up, die letzte up Kiste up up. holen. Ah, Rucksack voll, okay. Einmal kurz verkaufen. Oh. Ich brauche einen besseren Rucksack. Warte, nein, nein, nein, ich kaufe erstmal hier das hier. Und dann kauft ihr den besten oh, oh, Rucksack. Ich 20.000 Blöcke. Und dafür brauche ich erstmal einen besseren Was? Rucksack. Was? Also, also ich dachte einfach nur 100. jetzt so, mich erstmal, los. lass mich erstmal hier, warte, wo will ich lang? Erstmal zu Gromy Basin. Weil genau, die Kiste habe ich Bezen. auch noch nicht abgeholt. 5000 Blöcke, okay, okay, okay, okay. Dann, <lacht> ähm. <lacht> Dann nochmal zu Surface. Wo kann ich mir einen besseren Rucksack kaufen? Mhm. Du gehst zur äh, Ganz Molten Core Okay. Coyle Molten Core hier. Core. Dann gucken wir mal nach, was es hier für Rucksäcke Ich weiß gibt. aber nicht, ob du dir das leisten kannst, ne? Dann gehst du zum Shop und einfach Rucksäcke. Ähm, nee, kann ich nicht. Ich muss... Äh, woher habe ich dieses ganze Cash Money vorhin gehabt? Hä? <lacht> ich weiß es nicht, Anton. Ich habe doch einmal nur verkauft. Okay. Vielleicht hast du Erz abgeboten. Oh, das kann sein. Na oh, gut, dann wohl doch zu Frozen Depths. Anton. Geh, ich gehe ein bisschen Erz abbauen. Warte, ich, ich, ich gehe ich geh jetzt mal das erste Erz abbauen, dass ich finde. Okay. So, war das? Erz? Du bist du, Anton. Ich weiß es nicht. Ich falle schon wieder weg. <lacht> Egal, Anton. Keine Angst. 8500 Blöcke müssen noch abgebaut werden, Anton. Und dann kollabiert die Erde. Ah. Und dann nur noch diese, diesen Block. Ah, ja. Okay. Und die ganzen Ärzte. Ich kann sie ah, nicht falle, mitnehmen, Anton. weil ich falle. Hast du mich gesehen? Nein, ich bin auch gefallen. Hast du mich gesehen? Ich habe irgendwas gesehen. und Ich, ich höre nicht mehr aufzufallen. zu fallen. Hallo? Okay. Ich habe aufgehört zu fallen. Ich okay, mag ein ich, bisschen Loch für dich. Ich bin jetzt hier du bei haste. Gloomy, was auch immer. Ich komme, Hunter, zu Gloomy Besen. Okay. Hier ist wieder kein Ärzt in der Nähe. Na gut. Nee, wenn ich jetzt normal Ich abbaue. komme, also. Nee, tut mir leid, ich falle. Du bist du? Du bist... Du fällst, ich komme. Ich, ich falle weiter. Ich komme. Okay. Ähm... Um, bist du, Anton? Gun, uh, Vorletzte Area. Vorletzte Area. Okay, warte, ich komme. Aber... Okay, ich gehe mal kurz verkaufen. Uh. Und kriege... Hi. 300.000 nur? Also ich habe schon 350 Millionen jetzt. Wenn ich so einen Block abbaue, kriege ich 115.000. Okay, ich muss mehr Erze finden. Jetzt gehen wir uns Game gönnen. Mhm. Jetzt gehen wir uns Game gönnen, Victor. Okay, ich würde sagen, Anton, der erste Game Pass, den du holen solltest, Infinite Backpack. Ja, <lacht> Infinite Backpack, du hast recht. <lacht> ja. So, Infinite Backpack habe ich mir geholt. Yeah, beanspruchen. Stell dir vor, ich drücke dann nicht auf beanspruchen. <lacht> Einfach weg mit den Robux, das war's. Aber ich würde ehrlich gesagt vorher vor VIP die Omega Nuke vorschlagen. Denn die Omega Nuke, Bruder, die ist ziemlich stark. Die kannst du auch richtig gut mit der Ärzte mitnehmen. Okay. Und wenn du die Omega Nuke mitnimmst, direkt nochmal Teleporter mitnehmen. Weil dann zeige ich dir die op ste Taktik, um zu rebirthen. Aber im ist Spiel. die Omega Nuke, die Stärke von der Omega Nuke, an meine Spitzhacke gebunden? Nein, ist sie nicht. Eben nicht. Eben also nicht. ist die, immer die gleich ist stark. Die 550 stark. Das heißt, in unteren Ebenen bringt sie mir nichts. In unteren Ebenen bringt sie dir nichts, wenn du Steine abbauen möchtest. Aber, deswegen meine ich auch, dass du einen Teleporter-Gamepass kaufen sollst. Denn dann werden wir uns auch noch auf Map glitchen und erstmal alle Erze mitnehmen. Uh, okay. Teleporter. Schaltet ein Teleportationsfeld frei, das du überall platzieren und sofort teleportieren kannst. Okay, dann probieren wir das einfach mal aus, wenn du das sagst, Victor. Und sagst, sobald du alle, äh, beide Sachen hast. Ja, und dann... Warte, die Omega-Sense, was kann die? Übermächtige Sense, hohe Abbaukraft, die ist aber ziemlich teuer. Es ist nur ja, eine starke Sense. Würde ich nicht so sehr empfehlen, ehrlich ich gesagt. Ja, sie ist ich finde die omega genug, da, hätte ich gesagt, besser. Also, also. Ja, die ist auch extrem teuer, das stimmt auch. Ja, den Rest, den halten wir erstmal offen. Leute, was für Gamepässe hm. würdet ihr euch holen, wenn ihr so viele Robux hättet wie ich? Alle! Hm. Hab ich mir gedacht. Okay, Anton, also, spring, spring ins Loch, spring ins Loch. Warte. Aber bleib stehen, bleib stehen, sobald du äh, landest. Oh mein mhm. Gott, ich bin so reich. Okay, spring ins Loch und bleib dann stehen, sobald ich und lande. Komm zu mir! Ich bin gelandet. Hier hinter dir, hinter dir, hinter, dir, hinter ja. dir. Guck raus, zoom raus. Ja, warte. Ah. Und jetzt Teleporter. Mhm. Dann drückst du drei. Dann klickst du auf äh, irgendwo hin, wo du deinen Teleporter platzieren kannst. Ich würde Teleporter. Ah, okay, ich verstehe. Und dann drücke ich auf Teleportieren. Aha. Und bin okay, dann genau raus. Jetzt bist du hier. Ja Jetzt kannst so du runterspringen. Ja. Und jetzt, Anton, jetzt machen wir die OP-Ste-Taktik. Ne? Weil du jetzt auch die Omega-Nuke hast. Ne? Uh, musst du die auswählen, hast du die automatisch ausgewählt. Ich hab die ausgewählt, ja. Okay, perfekt. Dann springst du jetzt erstmal mir hinterher. Let's okay. go. Einfach durchfliegen, einfach durchfliegen. Okay. Bis du in der letzten Area bist. Ja, ist so, wir sind jetzt hier in der letzten in Area platziert, äh, gespawnt. Ja, Spawn die werden ständig. gespawnt. So, perfekt. Ist dieses Loch für dich offen? Ja. Dann spring nochmal mal hier kurz rein, dann gehst du wieder zurück, äh, damit du halt diese Area kurz freischaltest. Die Area hab ich schon. Ach, die Area hast du schon, umst da? Ja. Okay, warte, dann da teleportieren. Dich wieder hoch. Ich hätte beinahe auf Entfernen gedrückt. So. Oh, das wäre mies Aber egal, es wäre auch nicht so schlimm Ich hätte dich auch rausbrüllen können, ehrlich gesagt mhm. so. Okay, jetzt weiter nach unten springen Aber aufpassen, beim nächsten Ding einfach äh, stehen bleiben Einfach beim nächsten Ding stehen bleiben Das ist auf dieser Insel jetzt hier stehen bleiben Ja So, zur Sicherheit kurz entfernen und wieder neu platzieren Und einfach dann gleich deine Omega Nuke zu den Ärzten werfen Zu den Ärzten, zu welchen? Einfach hier hin, einfach hier hin Okay. Oder dort, hin dort hinten. kannst du es auch hinwerfen, theoretisch. Ja, meine Omega Nuke. Okay, ah, das ist geht zu weit. Okay. Die ist in der Luft. Also, die landet nicht genau da, wo ich hinklicke, oder? Doch. Äh, du musst First Person, glaube ich, gehen, damit es genau dort landet, wo du hin äh, hinschaust. Okay. Und dann werfe ich jetzt meine Omega Nuke auf die Erze und dann. Hä? Wieso geht die nicht weg? Also, mach das unter dir. Geh mal First Person und werf es unter dir. Ja, warte. Vielleicht nichts sagen, dass einfach in der Luft stecken bleibt die Omega Nuke bei dir. Okay. Vielleicht, wenn du unter dir werfst, vielleicht geht dann weg. Scam! Also, ich habe ein bisschen was bekommen. <lacht> ja, du, hast, du hast aber kein Erz bekommen! Nein, Nö. ich habe Die haben das umgeändert! Oh, Anton, die haben das umgeändert! Das war bei mir anders! Oh, oh Bei mir war das so... Als ich das mir gekauft habe, war das so... Ich konnte äh, überall hinwerfen, auch die Ärzte, die ich nicht freigeschaltet habe... Und konnte die trotzdem mit der Jugend mitnehmen! Das Irrenloh. ist so der Scam! Das, das ist, ist gut. Wir ja wohl kurz mal verkaufen. Da müssen wir, da müssen wir wieder hochgehen und zur. Äh, du hast ja den Jackhammer. Das heißt, wir müssen zur Molten Core. Ich ah, muss mal kurz zur Juwelenkiste gehen. Äh, 150.000 habe ich nicht. Okay, verstanden. Oder Du hast aber 30.000 fast. Das heißt, du kannst dir schon mal die Groovy Besen und die Underworld Kiste holen. Ja, weißt du. Und was? dann wo, dort wo, erstmal die Besteckkiste so holen. 30.028. Okay. Tab. Okay. Tab. Ich werfe erstmal hier das Ding. Ich wünschte, die äh, Omega Nuke, die würde man ein bisschen schneller werfen. So finde ich ja, das stimmt äh, auch. ein bisschen, bisschen teuer Anton? für diese langsamen Animationen. Wo bist du, Anton? Ich weiß es nicht. In welche Area soll ich? Äh, eigentlich äh, Gloomy Besen, danach äh, Underworld, die Kisten abholen und dann Molten Core. Okay. okay. Du hast die Kisten ab, kriegst du nicht so Mitte. viel. Ist nicht so viel. Hier ist er wieder hoch. Underworld. Mhm. Underworld kann ich mir doch gar nicht leisten, oder? Doch, doch kann ich. Oh, 156 ja? Mülle. Wie ja. das jetzt? Jetzt habe ich insgesamt nice. 197 habe ich insgesamt jetzt. Gut, dann gehst du wieder hoch und dann ab, hm. ab zum Molten Core Area. Und yeah. dann kannst du dir jetzt mal beste Spitzhacke kaufen. Und Muss dann ich. sollst du endlich die guten jetzt auch abbauen können. Okay. Musst du ja. Dann gönne ich mir natürlich das Beste, was ich mir leisten kann. Und das ist eine Schere. Mhm. Eine goldene Schere. Oh, die Schere sollte, glaube ich, ausreichen. Das hoffe ich doch. Also mhm. gehe ich jetzt Den wieder Den Teleporter zu... hast du ja noch, oder? Oh ja, stimmt. Du bist so schlau. Teleportieren. Dann teleportieren? Ich weiß, ich <lacht> bin so schlau, Mann. Jetzt versuche ich erstmal die Feuerschauts abzubauen. Die Feuerschwarz sollten, glaube ich, funktionieren. Aber äh, sowas wie äh, Anoptanium, und sind die richtig krassen jetzt. Ja, das funktioniert doch. Perfekt. Dann kannst du hier nochmal ein Betriebchen nebenbei mitnehmen. Okay. Es hat eine sehr große Range, das ist gut. Der, das gute. Das Dynamit hat eine sehr gute Range. Ah, das ich heißt, jetzt seh, wird ich erstmal seh, das ich ja auch in Ja, Und das sowas nimmt halt wirklich äh, nur mal die Erze kurz. mit? Äh, doch, das macht auch Schaden auf den Dingern. Problem ist aber, äh. Nicht so viel. Das macht zu so wenig Schaden um die Dinger kaputt zu machen. Aber das ist doch geil, wenn man ja, die Erze mitnimmt, aber den Rest nicht. Mhm. Ja, ja. Versuch ja, also du den Reste zu verbinden, aber halt, die Ärzte gehen halt komplett weg, weil die nur eins sind. So, warte. Äh, probier mal hier zu dieser Insel dann rechts von dir zu springen. Die sind da Ui. rechts. Ja, klar. Genau dort und dann jetzt zu mir. Warte, erstmal, dass du da abbaut. Das ist in der Wand. Oh, hat so mitgenommen, war das gut. Ja, Mann. Ist so, okay. Und dann springst du hier hin. Warte ja, kurz. Da hin, klar. <lacht> Ich muss, muss ein bisschen so, farmen, okay. Victor. Du kennst den, den Struggle. Ja, aber Anton, Anton, Anton, Anton, Anton, Anton. Jetzt wird das Interessante gelöst. Mhm. Kannst du das Erz, worauf ich gerade stehe, abbauen? Na, das klar ist ja jetzt abbauen. Wenn ja, dann kannst du easy upgraden. Ja, Mann! Du kannst abbauen. Perfekt. Perfekt. Jetzt okay. hast du Chromit mitgenommen, Anton. Wo, wo kann ich eigentlich sehen, was für Erze ich habe? Oder muss man sich das Ding? Äh, du gehst auf Items und dann ganz unten links Erze. Unten links Erze. Ah, okay, Chromit. Und Chromit mhm. hat 300.000 Wert, alles klar. Schmutz ist 13 mhm. Wert. Du musst nein nein nein nein nein Anton, mhm. geh jetzt verkaufen, dann siehst du, wie viel Geld das hat. Weil das ja, Ding natürlich, ist natürlich halt, ich krieg Boni noch, ähm, ich krieg noch Boni, ist mir klar. Der durch die Pets. Aber gibt es jetzt bessere Pets in der letzten Area hier? Äh, Bessere Pets als ich glaube nicht als dein äh, Pet, was du jetzt äh, von der von der also nicht das Glitch -Pad. Ich glaube nicht, dass es besser ist als das Glitch Pet. Sag mal, wie gut ist das Glitch Pet? Äh, das Glitch Pet, guck mal mal nach. Das hat Stärke 469, 339, 134, Spacey, was auch immer, was das sein soll. Ja, das ist für die nächste Welt. Ähm, und also das, das ist das tatsächlich besser als alle Pets, die ich habe. <lacht> Aber okay. hier, ähm, und was ist mit dem Pet, äh, was du am Anfang gekauft hast, also das, das andere das Pet? Das hat 102 Stärke und 51 Geldbonus. Das sind die Sachen tatsächlich gar nicht mal so gut. <lacht> du musst halt entweder jetzt ein Rare hatchen, glaube ich, oder halt mhm. ein Epic aus dem, äh, hier, wie es nochmal? Aus dem Kristalleck. Und ansonsten sind die Pets, glaube ich, kacke. Selten geht vielleicht auch noch klar, ansonsten sind die aber die Pets kacke. Okay, dann, ähm, um, komm ich mal. Direkt hier. Okay, warte, wie viel hast du? Ich habe 362 Millionen. Also, kann ich automatisch machen oder gibt es da wieder Game Pass? Ich mach automatisch, In einfach abwarten. Selten-Pet, mhm. wie, ist das gut? Ist das sehr gut? Oh, warte, schau mal nach, schau mal nach, schau mal nach. Ja. So einzigartig und selten. Gu gucken wir mal nach. So selten äh, 115. Okay, es ist leicht stärker tatsächlich. Dann rüste ich das auch mal aus. Mm. Mi, mi, mi. Mehr Haustiere will ich nicht. <lacht> Ausrüsten. Und äh, einzigartige sind. Auch einzigartige sind besser. Warte Gut. Mal, warte mal. Ja, das sind Snowscreen. Die ist kalt. einzigartigen Schocken, sind. Also die seltenen Pets sind mini, mini, minimal besser als die einzigartigen. Mm. Okay. Weiter ja. öffnen. <lacht> <lacht> Und jetzt noch eins, mm. jetzt, jetzt noch Legendary, bitte Okay, jetzt, ich habe selber so. noch nie ein Legendary gehatcht. Okay, ich werde jetzt auch nicht versuchen, ein Legendary zu hatchen, das reicht jetzt Ich glaube, das wär zu viel Ich glaube, Anton, geh mal wieder teleportieren Dann gehen wir mal weiter runter Weil du hast gesagt, dass du da hast 360 Millionen, ne? Geld mm -hmm. 330 Geh mal kurz jetzt. auf oben links, Wiedergeburten Geh mal auf Wiedergeburten okay, Wie viel steht da? Wie viel du brauchst? Eine Milliarde, Eine Millionen, oh, das ist ja Was? So wenig? Ich dachte, das wäre eine Milliarde Okay, dann können wir einfach runterspringen, Anton, let's go, gehen wir auf diese Höhle, hol dir das Komit mit, hol dir das, damit hol dir einfach, einfach alles mit, alles, was du mitnehmen kannst, Anton, einfach alles, alles, gib Anton, gib mir mehr, gib mir mehr, wie viel nee. Recoil haben wir denn, ich glaube, jetzt sollten wir was haben, da ist noch Adoptanium, Anton, das nimmst du auch mit, Adoptanium. hier, das hier. das was ist das? noch teuer, teuer, wo, Wir brauchst du nicht wissen, das ist einfach nur teuer, teuer, oh, das ist bunt, das, das ist noch teuer, das Komit, Anton, nimm Komit mit, Komit, mm. ich nehme alles mit, alles mitnehmen, und oh, meine Pets oh, sind noch nöt. ab, wenn ich abbaue. Mhm. Ja, nice. ja. Okay, jetzt gönn ich mir das da hinten. Bitte, bitte, gönn, gönn, Kannst gön, du auch treffen. Gön. Oh. <lacht> <lacht> RIP. Okay. Warte, ich mach noch ein paar Höhlen für dich unten. Ich tippe mich gleich wieder hoch. Ich mach kurz ein paar Höhlen für dich. Ah, oh, danke, Eva. Oh, da unten ist eine Höhle mit einer Kiste. Okay, das könnte auch ganz interessant sein für dich. Das ist meine Höhle. Oh, das ist bunt. Naja, das ist teuer. für die Höhle. Oh, ja. Uh. Das ist teuer, das ist bunt. Gib mir Teuer. Sag, wo bist du? Ich bin bei Teuer. Wo bist du? Ja. Yeah. Wo ist das Teuer? Nein. Warte, ich schaue ich mal in die Höhle, Höhle? rein. Vielleicht gibt es dir hier irgendwas cooles in der Höhle. Oh ja, ich habe den geschafft Bestimmt. wegen so einem Glitch. Ich, hätte, ich wollte gerade sagen, nein, aber dann bin ich so in der Luft hängen geblieben und habe ihn doch noch geschafft. Oh, okay, warte, warte, warte. Ich habe eine Kiste bei mir. Zwei Kisten bei mir. Aber das sind halt die Kackkisten. Die geben halt ein paar hunderttausend Coins nur. Ich habe mein Telefon gemacht. Ja, wichtig. Okay. Oh, aber du musst mal wirklich in eine Höhle dich reinbuddeln. da sind so viele Erze, viel mehr Erze. Buddel ich würde mal wirklich in so eine Höhle rein. Okay. Oh, warte, ich bin gerade in einer. Oh, eine goldene Kiste bei mir. Ich, ich habe eine goldene Kiste in einer so guten Umgebung. Meine goldene Kiste gescampt. Ja, die bringt auch nur 3 Millionen. Die Kisten die sind ja voll Kacke. Äh, ah. Ich habe daneben geworfen. Warte, ich komme wieder hoch. Bist du in der Höhle drin, du oder hoch? Wo bist du? Ich bin irgendwo, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Da, ich habe den Portal gesehen. Ich bin ein bisschen so, weiter runter. Ich bin hier. Hier. <lacht> Victor, links. Da, Anton. Komm, Anton. Anton, Anton, Anton, Anton. So, warte, ich zeig's dir, okay? Du ja? äh, lehnst dich an diese Wand hier und baust an diesem Block hier ab, okay? Weil dann kommst du auch wohl nicht hier, nicht hier, nicht hier. Äh, mach das lieber hier so. Mach das hier so. Dass der du so? hier einfach nach oben abbaust. Den Block oben abbaust. Darüber ja, über ja. die abbaust. Ich helfe? Ja, ja. Ah, ja, stimmt. Das macht Sinn. Ich verstehe die Logik dahinter. Ja. Und da bin ich drin. Da solltest du drin sein, oder? Ja. Okay, da komme ja, ich auch dann nochmal hin. Ich wieder ein bisschen was. Mhm. Oh, aber wir hätten uns auch rein teleportieren können. Einfach fällt mir gerade auf. <lacht> ja, aber ja, dann, hier der kannst du dann richtig ja gute Sachen draußen. abholen. Ach ja, so wie hier Mal. Oh ja, hier kannst du richtig gute Sachen mhm. So warte, wie viel äh, Inventarplatz hast du gerade? Unendlich. Äh, ich meine, mein, wie viel benutzt? Ähm, um, 148. Ich würde sagen ähm, 1000? Ja, 148.000. Ich glaube, wenn du 200.000 zusammensammelst, soll sollte easy ausreichen. Oh, du hast eine Kiste! Das reicht jetzt schon easy aus. Zwei Kisten, drei Kisten, meine aber sind alle vier Kisten. Aber die ah. sind alle kacke! Ah. Das sind alle schlechte Kisten. Du bist eine schlechte Kiste. Es kommt auf die innere Werte an, ja? Ja, die innere Werte sind ja kacke. Das ist ja das Problem. <lacht> das ist eine goldene Kiste, die ist auch kacke. Ich nehme die aber. Gold. Mit. Meine. Gescampt. Oh. Gescampt. Ja, die ist kacke. Die bringt halt. Nimmt auch hat mich. gescampt. In Roblox. Ja, verdient. Oh oh. Das ist noch eine Kiste. Es gibt halt gute Kisten, die sehen aus so wie Mythical-Kisten. Und in denen können auch solche Sachen sein, wie Gems und so weiter und so weiter. Und Gems bringt dir schon mies, ne? damit kannst du dir permanente Upgrades kaufen. Du kannst auch eine permanente Spitzhacke kaufen und so weiter und so weiter. Also Gems sind auch mega nice. Außerdem kannst du auch deine Spitzsachen upgraden. Und dann, ich habe Larimar gefunden! Ja, Mann! das das bedeutet? Das ist meinst, du meins gescampt. Toll, toll. Das ist ein sehr starkes Erz eigentlich, das sollst du eigentlich haben. Aber ich glaube, du hast mittlerweile genug. Ich hab ja, mehr geh mal kurz verkaufen und schau nach wie viel Geld du hast. Ich sowas von mehr ja, als ja. genug. Okay, ich gehe jetzt verkaufen. Ja, geh mal verkaufen. So, verkaufen, ja, verkaufen. und ich habe... Ähm, 1,36 Billion <lacht> Ja, meinst du recht Wenn ich Wiedergebot mache, ist mein ganzes überschüssiges Geld weg, ne? Ja Was behält man bei einem Rebirth? Deine Pets und Gems Pets und Gems, dann werde ich jetzt einfach ähm, Pets holen, so viel ich kann <lacht> Okay, viel Erfolg, das ist der öffne also, dort dauert ey, echt lange, ne? Ja, ich mein, 45 es dauert Millionen lange. Aber es gibt einen Game Pass mhm. für schneller öffnen, aber das ist es mir jetzt irgendwo nicht wert ich hab schon so viele Robux-Stories. Anton, geh einfach rebirthen, geh einfach rebirthen. Rebirth. Okay, du hast ich den Teleporter-Glid, Ich will, ich will wenigstens. Geh rebirthen! Nur einmal, please! Okay, ein Eck, Anton, ein Eck. Okay, nur ein Eck. Ich drück nichts. Hm. Ich werde Wache stellen. Ich, ich, ich, hab ich meine werd Hände Wache in schieben, in der dass du nur ein Eck öffnest. Ich hab meine Hände in der ein Luft. Ein Eck, Siehst Anton! Du? Ja, ja. Ein Eck! Das ist doch nur ein Eck. Ich hab einmal T gedrückt. Nein, geh weg! Ich hab einmal T <lacht> gedrückt. Geh weg! Geh weg! Ich Wie boh das soll das Eck weggehen, jetzt ab, wenn ich meine Hände in der Luft habe. Ich bohre das Eck jetzt ab. Nein! Mit Dynamit. <lacht> Nur noch einmal. Das Eck wird weg sein für jeden Menschen, weil du äh, nicht ergriffen kannst. Please, gib mir nur noch einen. Ein ein ein. Nur mit. noch einen. Nein. Ah. Nein, okay. Anton. Na gut, Na gut, ich gönne mir Okay, Rebirth. du gehst jetzt Rebirth, ne, Anton. Ja, aber von dir Geh ist so viel Cash Money. Jungs, ich will das Cash Money. Aktien. So, Anton. Eine gute Sache jetzt, weil du es richtig durchgelesen hast. Du kriegst mal 10 Coins jetzt pro uh. Rebirth. Uh. Oh mein Gott. Das heißt, du das nächste Coins. Rebirth kostet Millionen. Ich spring kurz runter. Das ist gar nichts. Warte, warte. Nee, guck mal kurz hier hin. Guck mal kurz hier hin. Warte, bleib stehen! Wie viel kostet das? Wie viel kostet ein Stein bei dir? Also wie für ein Stein kostet? Elf. Mhm, elf. Okay, Anton, dann geh mal kurz hier hin, zu mir. Ja, wo bist du? Und <lacht> du mach den Teleporter-Glitch. Nein! Dein Teleport an. nee, warte, mein Teleporter ist nur geblieben. Stimmt, ich hab vergessen, dein Teleporter verschwindet ja. Ich habe mich hier in die Wand gebaut, hallo? Ach ja, so, da! Ach so, verstehe, verstehe. Ja, hier. ja benutzt Teleporter-Glitch. Und dann spring einfach runter. In die letzte Area. Du bist so Ich glaube jetzt, weil du einmal gereaubt hast, sollte deine Spitzhacke äh, fähig sein, alles abzubauen. Meinst du? Okay, das probieren wir jetzt aus. Wir ich springen hoffe, einmal komplett runter. Weil ich spring ja auch mit. Ich laufe ja lau lau auch mit äh, Während ich runter springe, werfe ich springen. natürlich meine Bomben. Weil kostet ja nichts. Das funktioniert leider nicht. Natürlich funktioniert das. Nee, leider nicht. Oh doch. Und wie das funktioniert, wenn ich einmal in der Nähe bin? Ich sag dir. Hä? Hey! Achso, ich dachte, ich bin gerade in einer Höhle gelandet. <lacht> wenn ich einmal in der Nähe bin, komm mal, ich sag's dir. Danke, Alter. Also. <lacht> ich sag's dir. Ich bin boxel weg. Ich sag's weg. dir. <lacht> Bist du bist so anzauern! Ich weiß! Ich nicht. bin, hä, ich bin, bin schon... ich in einer... Ich bin in einer Höhle gelandet. Ich bin auch in einer Höhle! <lacht> okay. Oh wow. Ja, oh, machen Höhle wir mal das gleiche. Ich baue dich in die Wand rein und dann wieder raus. Ja, machen wir kurz. Ehrenlos. Das Spiel nur so, einfach ich in, zu, eine dass ich in eine Höhle reinglitsche. Was soll das? Ah, hier ist nichts. Also, ich bin schon Höhe 1250. Ich bin 600 noch was, aber... Warte, ich muss kurz einen Weg finden. <lacht> Hier kann ich mich rausglitschen. Cringe, Mart, Anton. Ich glaube, ich sammle jetzt, erstmal mir auch ein Rebirth zusammen. Was bin ich dumm? Ich habe doch meine Teleportation, auch Warum laufe ich selber runter. Bin ich ja. dumm? <lacht> <lacht> oh, ich Siekt kann mich aber selber runter. Ich kann einfach selber runterglitschen. Oh, guck ja, mal, ich bin so dumm. Frei, ja, weil aber nur für Rand kurze Zeit. Bin. Ja, habe ich freien Fall. Aber nur für kurze Zeit. Nee, ich fall die ganze Zeit. Ich fall die ganze Zeit. Ich fall komplett durch. Echt? Ja. Krass. Ich bin 1000. Das ist stark. Ich bin jetzt über 2000. Okay. Was? Ich glaub, ich glaube, ich, glaub, ich gehe mal ein bisschen wei weiter in die Mitte, weil ich bin jetzt zu 2.500 ähm, ähm, und ich ähm, bin aus Anson, der ne was hast du da für Shenanigans? <lacht> ich bin 1.000, 3, äh, 3.000. Also ich bin jetzt mein Crew meet ab. Victor? Victor, Ja. hier ist irgendwie nichts mehr. Ja. <lacht> äh, vielleicht sollst du, äh... Du hast ja jetzt die Region freigeschaltet. Ich sollte freigeschaltet, vielleicht verkaufen. Oder? Ich sollte vielleicht einmal verkaufen. Ah, 8 Millionen. War ja nüscht. Ist die Region freigeschaltet? Ja klar, alle Regionen. Okay, geh mal zur letzten Region. Spring einfach runter für irgendwas. Und bau noch ein paar Erze ab, ne? Und probier mal jetzt mit Omega Nuke das abzubauen. Vielleicht geht das ja tatsächlich. Ähm, ich glaube, das ging. Hab nicht drauf geachtet. Perfekt. Ich habe gar nicht drauf geachtet, aber... Äh Weil dann brauchst du jetzt nur einen re -Ruffer. Das wäre sehr cool, wenn es so wäre. Weil dann könntest du jetzt auch mit der normalen Spitze einfach nur rumlaufen. Einfach die ganze mit Omega Nuke rumwerfen. Okay, ich mache einmal kurz... Oh, ich werke meine Nukes auch hier herum. Ja, ich muss mich hier einmal kurz durchbuddeln. Oh, das dauert. Warum mhm. dauert denn das so lange, hä? Ja. So musst du buddeln. Ja, ich bin in ein Loch gesprungen und jetzt hänge ich in dem Loch fest. <lacht> so, jetzt kann ich mich aber raus teleportieren hier. Entfernen, mhm. setzen, teleportieren. Das ist der beste Glitch in Fortnite. So, das dann, ist der, der dann beste haben wir Glitch. hier Chromit. Hauen das Ding einmal rauf und... Mhm. BAM! es funktioniert. Perfekt, da brauchst du wirklich nur ein Rebirth, dann kannst du alle Herzen abbauen ohne irgendwas irgendwie mit andere Spitze zu oh machen. Oh mein Gott, ich habe gerade durch das Abbauen von diesen Erzen neue Erze freigebaut. Ist lila gut? Ja, Anton. Lila, Optanium? Hm. oder Larimar? Larima? Warte, ich glaube, ich Larimar genau. war. Blau. Es war Unoptanium. Das ist sehr gut. Das ist ja den Preis darunter. Ja. So ich geh mal, wenn ich 100 k habe erstmal verkaufen. Ich glaube, ich kann da, da kann ich auch Rebirthen gehen. Also. Dann habe ich meinen achten Rebirth, Anton. Ja. Yes. Das ist wirklich die beste Methode. So werdet ihr schnell OP in Roblox. Ihr müsst euch einfach nur Gamepässe holen. Ja! <lacht> und glitchen mit den Game Pass. zu also der nächste. Das der nächste, nächste kostet Video bei mir 3. Milliarden. In Mining Simulator 2. <lacht> oh, das Ding ist halt, der nächste Rebirth kostet bei mir 3 Milliarden. Das ist so easy, das zu machen. Ich muss wirklich einfach nur runterfliegen. Dann ist die Crystal area gehen. 100.000 zusammensammeln und ich habe das Geld schon wieder drin. Es ist wirklich so op mit dem Teleporter. Es mhm. ist so krass eigentlich. So Satan, da ich komme! Du kommst niemals! Doch, ich komme! Ich habe freien Fall! Nein, ich habe freien Fall. Ich habe keinen freien Fall mehr. Oh. Aber ich komme, so. Anton! Ja, ich ich, ich habe ich... wieder freien Fall! Ich glaube, ich habe schon den nächsten Rebirth zusammen, wenn ich jetzt verkaufen gehe. Nein, ich falle! <lacht> Please! Fang mich auf! Fang mich auf! Ich will nicht mehr aus der Map fallen! Ich bin über dir. Wie soll ich dich auffangen? Na, die Map sollte mich auffangen, aber ich habe es geschafft. Ich lebe. Ich bin auf 2400. Ich lebe. Äh, uh, nice! <lacht> Also ich bin gleich auf Höhe 2000. Warte, hier ist noch mal das uh, Jute Erz. Oh, ich bin hochgeglitscht. Oh, uh, uh. uh. Nice. Warte, ich komme, höher, 2400. Okay, ich warte hier. Ich komme und hol dich ab. Hier sind Jute Erze, aber ich baue die alle ab. Meine. Nein, meine. Auf meine guten Erze zu scammen. Nein. Warte, habe ich meine Erze? guten Erze? Oh, Larimar. Mm. Ja, das ist der freshe Stuff. Das ist der freshe Stuff. Ich oh, Larimar, Anton. Mein Larimar. Nein, meins. Meins gescampt. Ich verkaufe ein Larimar für 18,2 Millionen. Das finde ich sehr nice. Und ich krieg vier Po abbauen. Nice. Und dann krieg ich nochmal Geld durch äh, die, meine Pads. Das ist ziemlich nice. So, Komik nehme ich auch nochmal kurz mit und dann komme ich hier runter zu dir, Anton. Bürgertür 2300. Yeah. Ich bin immer noch 2400 und bau einfach ab, was mir über den Weg läuft. Wo bist du bist so, Anton, ich seh dich nicht. Und ich bin hier so, so ein bisschen am Rand. Hä? Wo ist denn das hingeflogen? Wo bist du bist so, Anton, ich seh dich nicht. Ich weiß. Welche Höhe bist du? Du bist du? Ich bin hier. Bin der Mitte. Ich bin in Ich bin außen. Ich seh dich nicht. Ich seh dich auch nicht. bitte bin oh. in der Mitte. Welche Höhe? 2420. 2450. Okay, du bist ein bisschen höher. Also ich bin hier. Ich bin jetzt über, äh, auch 2450. Da bist du. Ich seh dich. Ja. Warte, ich muss kurz die bevor du sie bekommst. Nein. Ich bin runtergefallen, ah, aber ich komme ah. wieder hoch. Niemand, nichts wird mich aufhalten. Warte, ich platziere hier meinen ich mein, Teleporter. Ich meine, wie soll ich zu dir kommen, Anton? Ich kann, das, ich kann nicht zu dir kommen. Tja, jetzt ist mein es Teleporter hier. Oh, Mann. Jetzt ich muss mein, mein Bestes jetzt zu dir zu kommen. Weißt du, irgendwann ist der Moment gekommen, da muss hm. der Schüler halt seinen Meister töten. Ich meine, du tötest mich nicht, was soll ich sagen? <lacht> <lacht> aber irgendwann. Ja. Weißt du was, ich gehe jetzt noch einen Rebuff zusammensammeln. Ist mir egal, Anton. Ich dachte, du das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Ich wollte es aber mit dir machen. Bei dir? Äh, Nein. Ich wollte es mit dir machen Ja, dann komm komm du noch 4, 4, ja, Ich sehe dich doch Ich versuche jetzt einen Weg zu dir zu finden Ja, komm runter hm? Aber komm Warte, runter. das muss ich mitnehmen Weil das sieht hellblau aus Hellblau ist gut Hellblau ist sehr gut Das ist Larimar Okay Ich baue schön meinen Chromita Okay, hier Ich habe einen Pfad gefunden Ah Jumme. Nenn mich Oktoberfest Oktoberfest Und Ich habe noch mehr Larimar gefunden, Anton ah, Oh Gott, das war so knapp Ich wäre beinahe komplett runtergefallen wo bist du denn jetzt schon wieder? Ach, da oben. Ja, 2503. Okay. Ja, okay. Ich, ich, Hi. Bin, ich bin nur dahin gegangen, wo ich dich eben noch gesehen habe. Na, komm her. Ja. Oh Anton. Das ist meins, das ist meins, das ist meins, das ist meins. Das ist meins. Ah. Meins. verdammt. Ah. Dann gehe ich jetzt hier runter. Meins. Mein meins, meins, meins, meins. Oh Gott. Gescampt, gescampt, gescampt. Oh, Anton, siehst du das hier? Siehst du das hier, Anton? Siehst, siehst das du hier? das hier? Siehst du das hier? Oh. Nein. <lacht> nein, das ist wirklich deins. Du warst, glaube ich, schneller. Oh, Gott sei Dank. Oh, nein. Mein Komit. Mein Komit, Anton, mein Komit. Ja und, mein, vorher soll ich wissen, was das ist. Ich hab keine Bock, mal auf die Spitzhacke zu wechseln. Ich baue mit der Spitzhacke weil ich krieg pro Erz, was ich mit der Spitzhacke baue, vier von dem Erz. Uh. Ja, weil ich gelevelt habe, Anton, Hä? Hast du auch gelevelt? Nenn mich nicht Levels. Nenn dich auch nicht level. Ich hab gefangen So ich meine Mutter. Okay, cool, Anton. Okay, ich glaube, ich gönne mir jetzt mal den nächsten Rebirth, weil wenn ich jetzt verkaufen gehe, dann habe ja, ich, ich, ich 2,74 Billionen und naja, ich brauche nur 800 Millionen, also mache ich das jetzt einfach und hab den zweiten Rebirth drin. Ich habe eine einfache also Kiste. Also ich habe jetzt den neunten. Ja, das ist mal die einfache Kiste. Komm, ich hab auch eine einfache Kiste. Da sind Skins drin, ne? Und wenn du den letzten Legendary Skin bekommst, kriegst du, glaube ich, sogar äh, einen Boost, wie zum Beispiel mehr Geld, mehr Stärke und so weiter und so weiter. Deswegen öffne mal. Mal gucken, was du bekommst. Ich öffne auch eins. Ich bekomme... Du kannst auch einen Donut bekommen. der Ja, gefällt mir und auch, ich ja. bekomme aus der Kiste... Ah! Ich bekomme abstrakt, einen Skin ich. und zwar... Ich habe abstrakt bekommen. Ach, Mensch. Du, wie hast du abstrakt bekommen? Ich bin zwei Jahre abstrakt Keine Ahnung, abstrakt ist aber kacke. Äh, warum, Außerdem kannst du auch die Collection davon sammeln. Das wäre so viel besser als das, was ich habe. Was hast du bekommen? Ozeanisch. Ja, das ist kacke. Ich habe Donut in pink. Ich will nicht mehr. Guck mal meinen Donut an. Und hier, guck mein Donut. Wow. Oh, mein Ozean. Ja, voll cool. Das war kacke. Aber guck mein Rucksack. Der ist auch kacke. Mhm. Mein Rucksack. Warte, ich sehe deinen Rucksack nicht. Da sind zu viele Pets im Weg. Ich sehe, Ach, da. Ja, du ist ganz schön. <lacht> ja, Naja, aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal mit dem Video, oder? Ja, ich habe mhm. genau meine Aufnahme gerade gestoppt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Abonniert meinen Kanal. Abonniert auch gerne Victor. Das war's mit dem Video. Bis dann und ciao! <lacht> bin gar nicht durchgefallen.